Ja, herzlichen dank für die einladung äh, man sieht an der tatsache dass ich glaube ich das dritte mal jetzt <lacht> bei dieser veranstaltung bin, dass ich gerne komme und dass ich die arbeit die hier gemacht wurde hoch schätze was ich auch in einem gutachten zu dem projekt äh, der universität frankfurt gegenüber dokumentieren konnte ich habe mich entschieden nach verschiedenen Projekten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die allerdings eher jetzt bildungswissenschaftlichen Charakter hatten, und zwar den Workload-Analysen im Bachelor und den Analysen nach Determinanten des Studienerfolgs sowie der Anwesenheit, der Problematik der Anwesenheit in Veranstaltungen, habe ich jetzt mal geguckt, wie kann man eigentlich sich mit dem Thema Präsenz auseinandersetzen. 40 Jahre, 35 Jahre habe ich E-Learning gemacht. Und wir haben nie über Präsenz geredet. Und die MOOCs jetzt mit ihren flip Classrooms haben das Thema Präsenz doch nochmal aufs Tablett gebracht. Das war jetzt am April, am 20. April, eine Nachricht von Udacity. Sie haben Udacity Connect eingeführt, Turbocharge Learning. Was meint das? Students who combined their online education with face-to-face -face study sessions were more engaged in the program. Connect students had a 30% increase in project submissions, And were three times more likely to complete the nano degree programs. Das heißt, die Abschlüsse, das Durchhaltevermögen, alles wurde gestärkt. Und auch, wenn wir das sehen, an anderen Projekten, die äh, tatsächlichen Ergebnisse, die Noten, äh, wurden besser. Blended Learning setzt sich also offenbar selbst dort durch wo man anfangs glaubte, eine Methode gefunden zu haben, die äh, ausschließlich online funktioniert. Die Präsenz scheint auf einmal eine Bedeutung zu kriegen, so. aber wir wissen nichts Näheres darüber. Und da habe ich mich mal auf den Weg gemacht und gesagt, was wissen wir eigentlich? Kann man mal so ein paar Bruchstücke, ein paar Indizien zusammenkriegen, die sagen, was Präsenz eigentlich ausmacht? Kann man das mal vergleichen mit anderen? Also die berühmte, wahrscheinlich haben viele von ihr gelesen, das Buch Live on the Screen, äh, noch in den 90er Jahren, äh, hat in ihrem neuesten Buch Reclaiming Conversation geschrieben, An Irony Emerges Research on MOOCs. The pedagogical form that was hailed because it offers so much to measure shows that they work best when they are combined with the least measurable element of a traditional classroom presence. Also, es ist eine Art Ironie, dass man irgendwas entwickelt und dann äh, doch zum Gegenteil übergeht. So, was ist nun Präsenz? im Vergleich zu Selbststudium. Gibt es da irgendwelche Indizien? Ich muss jetzt mal auf die anderen Untersuchungen, Projekte, die ich durchgeführt habe in vielen Jahren, jetzt nochmal wieder zurückgreifen, sagen, was haben wir gemacht, als wir die Workload-Analyse gemacht haben. Da haben wir die Studenten online in einem äh, Tagebuchschema, Ihren Modell, ihren Studiengang modellhaft abgebildet und dann immer eingeben lassen, was Sie machen. Ganz taglang und das wurde kontrolliert und das wurde nicht nur mal stichprobenartig, wie das in Zeitbudgets gemacht ist, äh, durchgeführt, sondern ein ganzes Semester lang täglich. Und wir haben immer Tutoren dabei gehabt, die das kontrolliert haben jeden Tag kontrolliert haben. Das heißt, bei Unstimmigkeiten auf irgendwas hingewiesen haben, bei fehlenden äh, Daten oder so gefragt haben, hast du jetzt zwölf Stunden geschlafen, äh, fehlender Daten oder nicht und so weiter. Das sehen Sie, das Ergebnis ist äh, im Mittel 24 Stunden, im Median 23 Stunden. Woche lernen Studierende. In diesem Fall 35 Stichproben, die immer ungefähr einem, einer Semesterkohorte entsprechen. Also in über 30 Studiengängen wurden Stichproben gefunden, jeweils immer ein Semester, damit man das nicht zu viel in der äh, Tagebuchsoftware hatte. So. Das heißt, 23 Stunden heißt, 50% der Studierenden sind dann unter 23 Stunden. Hier sehen Sie den Verlauf für 737 Bachelorstudenten. Nicht den Verlauf, sondern die, die Menge der Workload, die die Einzelnen eingegeben haben. Und hier kann man sehr gut erkennen, also der Wert von Bologna mit 40 Stunden die Woche in Deutschland, der Wert Bologna, also bei, äh, äh, bei der Berechnung von einem Credit Point als 30 Stunden, der liegt ganz rechts. Daneben der von Austria äh, mit 34,5 Stunden liegt etwas weniger. Aber in dem Teil liegen nur noch 13 Prozent der Studenten. Alle anderen liegen weit runter. 40 Prozent der Studenten liegen unter 75 Prozent nein, nicht 40 Prozent, sondern 40 plus 31 plus 3, also alle zusammen, liegen unter 75 Prozent und 31 oder 34 Prozent liegen sogar unter 50 Prozent. Äh, gut, soweit das Geschimpfe. Dann habe ich mich gefragt, das Interessante fängt nicht bei diesen Daten an, denn alle Vergleiche von Noten aus den Abschlussprüfungen mit der Workload führten zu Nullkorrelation. Und das ist auch in internationalen Studien, mehrfachen internationalen Studien, das können Sie in einem meiner Aufsätze nachlesen, in mehrfachen internationalen Studien, ich habe da 300 Stück von untersucht, äh, die ist das auch der Fall. Da gibt es welche, die sagen, es gibt eine Beziehung, die ist aber fürchterlich schwach. Und es sagen welche, nein, es gibt keine Beziehung. So, nun habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe jetzt mal die Workload getrennt in Selbststudium und Präsenz. Und da sehen Sie, das Selbststudium hat eine Nullkorrelation mit Noten. So, wie erklärt sich das? Das mutet doch wirklich komisch an. Ich sage ja, eigentlich ist doch das Selbststudium das Eigentliche. Das ist doch. Ja? Sie sehen das hier, ich habe also die Grünen, das also sind die guten Noten, die Roten sind die schlechten, das geht durcheinander. Genauso die Blauen und die Gelben. Ich habe also die Punkte von den Studierenden für Selbststudium nach Öl geordnet und immer ihnen äh, die Note gegeben. Null Korrelation. Woran liegt das? Das ist völlig, völlig klar, ist mir nachher rein völlig klar geworden. Das liegt daran, dass wir die Studenten alleine lassen mit ihrem Selbststudium. Wir tun ja nichts, wir geben ihnen keine Aufgaben, wir beraten sie nicht, wir sagen, hier ist ein Skript, da ist ein Lehrbuch, ne? so, nun mach mal. So, und dann passiert nichts. Ne? So, sie lernen auch nur, wenn man den Anteil an der Workload sieht, Sie lernen nur 1,2 mal so viel im, im im Selbststudium, wie sie Präsenz haben. Und beides ist schon niedrig. Nun habe ich aber die Präsenz genommen. Und da sehen Sie dasselbe Prinzip, nach Höhe geordnet, eine Korrelation von Minuspunkt 32. So, das ist nicht viel, aber bei über 50 Studenten ist es zumindest schon signifikant. Ich traue allerdings den Signifikanzgrenzen nicht so doll zu, aber ist egal, es ist jedenfalls bedeutsamer. So, Und dasselbe Prinzip habe ich jetzt mal auf mehrere Studiengänge angewendet und hier sehen Sie Selbststudium links, Präsenz rechts und Sie sehen, dass sich das alles unterscheidet in der Höhe. Nicht? Also bei Mathematik sind das Klausurpunkte, die vergeben wurden, deswegen äh, sieht die... Äh, das sieht das etwas anders aus, bei, äh, bei Informatik äh, waren das Klausuren, bei BWL habe ich die, für den gesamten Studiengang keine Korrelation gekriegt, fürs Selbststudium Selbststudium. So, und rechts sehen Sie für Präsenz, da sind Korrelationen von 48, 62, 65, 40, 36 und so weiter. Also doch ansehnliche Korrelation, von denen man annehmen kann, selbst wenn das nach höchsten Maßstäben vielleicht alles nicht besonders sicher und bedeutsam ist, es ist ein Indiz dafür, dass es einen Unterschied zwischen Präsenz und Selbststudium gibt. Und dieser Unterschied, der sollte uns anfangen nachdenklich zu werden. Die Präsenz wirkt also offenbar. Das sehen wir auch an den äh, Anwesenheitsdaten im Unterricht. Ich habe jetzt eine Studie veröffentlicht, die können Sie auch bei mir herunterladen. Äh, 300 internationale Studien, die sich mit dem Thema Anwesenheit beschäftigen. Nicht? Also was, was sind die Folgen der Anwesenheit? Hier sehen Sie eine große Studie, 2.271 Studierende vom Institute of Georgia Technology, und da sehen Sie also, wenn ich, wenn ich die Stichprobe nach äh, Höhe der Anwesenheit splitte, hier in dem Fall jetzt nach Anwesenheit größer 90 Prozent, dann sehe ich, dass die AB-Noten hoch verteilt sind. A, B, das sind amerikanische Notensystem. So, wenn ich 60 bis 90 Prozent habe, sehe ich, dass das sich verschiebt in Richtung Mitte. B und C-Noten. Und wenn ich unter 60% Anwesenheit habe, wird es noch schlechter. So. Nicht? Und das ist ein Indiz, ein weiteres Indiz dafür, dass offenbar die Präsenz wirklich irgendwas bewirkt. Bei den Studien von 300 Studien, die ich ausgewertet habe, waren 149 oder inzwischen sind es viel mehr, das ist jetzt ja auch schon wieder ein Jahr, zwei Jahre her, äh, waren äh, 149 oder 159 Studien, die korrelative Beziehungen zwischen Anwesenheit und Noten herstellten und alle zu diesem Ergebnis gekommen sind, bis auf eine Studie. Alle zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sobald Anwesenheit in einer bis drei Sitzungen fehlt, die Noten schon schlechter sind. Sobald die Anwesenheit höher ist, äh Abwesenheit größer ist als, als drei Veranstaltungen, noch schlechter werden. So. Und umgekehrt aber auch, sobald ich eine höhere Anwesenheit erreiche, entweder durch Pflicht oder durch Kontrolle ohne Sanktion, steigt nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Güte der Noten. So, das muss man alles mit berücksichtigen. Aber das können Sie alles nachlesen. Nun wird ja aber von vielen Studien, gerade von, von äh, denjenigen, die immer äh, gegen die Anwesenheitspflicht wettern, äh, von vielen dann immer gesagt, ja, aber äh, wir machen das doch im Selbststudio. Nicht? Und als meine Studie, von der Zeit der Ministerin von Nordrhein-Westfalen vorgelegt wurde, der Svenja Schulze, hat sie gesagt, wir, wir leben doch nicht mehr in Zeiten von Hochschule 1.0. Wir haben Hochschule 4.0. Da lernen die Studenten aus dem Internet. So, wollen wir mal gucken, ob die das machen. Ich habe hier eine, eine Probe, eine Probe hier, ein, eine Stichprobe. Äh, und da habe ich jetzt mal die Anwesenheit äh, und das Selbststudium aufeinander gestellt, übereinander. So. Und wenn ich jetzt mal diesen rechten Teil gleich 100% setze, das sind diejenigen, die überhalb des Medians liegen mit ihren Werten. So, dann, dann werde ich ja den Besseren schon eigentlich ungerecht, wenn ich da noch einen Mittelwert mache und sage, das ist 100%. So. Und die, dann rechne ich mal, was haben die anderen den Anteil, die unterhalb des Medians ihre Workload haben. 31% für Selbststudium und 56% für Anwesenheit. So. Und da kann man nicht sagen, es findet eine Substitution der fehlenden Anwesenheit durch ein verstärktes Selbststudium statt. Das sehe ich nicht. Vielleicht bei zwei Studenten, wo die Säule ein bisschen hoch geht für Selbststudium. Aber bei den anderen nicht. Und diese Daten, da kann ich Ihnen identische Bilder für alle 35 Stichproben liefern. So, nun wollen wir fragen, nur wie ist ja das, nun wir sind ja nur E-Learner alle hier. Wir machen ja nun so tolles E-Learning. Was machen wir denn da? Inverted Classroom Model, nicht? also Jürgen Hanke ist sehr bekannt geworden inzwischen, weil er ständig Tagungen, alle Jahre wieder Tagungen zum Thema Inverted Classroom macht und weil er das auch propagiert und auch die Leute anleitet, macht er auch sehr gut alles. So. Und was hat er gemacht? Er hat jetzt mal die Anwesenheit in dem Inverted Classroom registriert und gesagt, ICM in Anglistik. Anwesende der Präsenzphase schnitten am Ende in der Abschlussklausur wesentlich besser ab als diejenigen, die auf die Präsenzteilnahme verzichteten oder nur selten anwesend waren. Die Wirksamkeit der Präsenzphase im Inverted Classroom Model steht außer Frage. Und dasselbe die Frau Bauerlein. Ist sie eigentlich da, die Frau Bauerlein hier? Ich meine, wenn schon jemand in Frankfurt sowas macht. Könnte er doch hier auch in der Truppe sein, oder? Oder Sie auch in der Truppe sein? Jo. Andrea Breitenbach, ja? Wussten Sie nicht, dass ich Sie zitieren werde? Oder das? Ja, gut. Aber jetzt habe ich hier drei Leute, die ich zitieren will. Die sind aber anwesend. Also, äh, und zwar haben <lacht> Krömker und Tillmann und Frau Niemeyer eine äh, recht angenehme, eine recht witzige Studie gemacht und zwar haben sie über einen Test äh, die Studierenden äh, äh, die Studierenden also einen Test äh, ermittelt welche Art von Grad von Prokrastinations, also Abschiebeverhalten die Studenten haben. So. Gleichzeitig hatten sie die Daten von den Studierenden die online die Vorlesungsgeschichten als Video zur Verfügung hatten. Und nun konnte man beide vergleichen und das ist immer wichtig, deswegen, das mache ich ja auch mit meinen Workload-Daten, haben Sie gesehen, oder mit den Anwesenheitsdaten, ich vergleiche immer gemessene Daten mit subjektiven Befragungsdaten oder psychologischen Tests, so. Weil das ist ganz wichtig, wenn man nur Befragungsdaten hat, fällt man auf alle Fallen rein, die man in der Sozialforschung haben kann. Nicht? Also soziale Erwünschtheit, äh, selektive Stichproben, alles mögliche. Habe ich aber ein Pol als gemessene Daten, habe ich einen sehr guten Vergleich. So, das ist hier auch der Fall, da kann man was machen und da sehen Sie, die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig, ich habe die drei Stufen der Auswertung hier repräsentiert, ich will Ihnen das nicht alles vorlesen, aber es ist sehr deutlich, diejenigen, die äh, nicht in der Präsenzveranstaltung sind oder seltener auftauchen, die machen auch komischerweise nicht mehr äh, online gucken, Fernsehen, <lacht> sondern weniger, <lacht> ja. Und, äh, und schieben das Ganze auf. So. Also, was kann man daraus ziehen? Bis dahin haben wir, wir haben ein paar Indizien für Präsenz, aber es sind wirklich bisher nur Indizien. Nicht? Und wir haben eine Aussage von John Loves Schach, der sagt, die Digitalisierung führt uns vor Augen, dass wir die Wirkung von Präsenzunterricht noch nicht verstehen. Also ich habe Ihnen jetzt Indizien genannt, dass offenbar eine Wirkung vorliegt, aber wir haben noch nicht verstanden, was und warum. So, da will ich mich aber nochmal ranmachen. So, nun, bevor ich das tue, muss ich nochmal einen zweiten Parameter, den ich auch gemessen habe, was interessant ist, nochmal dazufügen. Weil in den Modellen, die man machen kann, um das zu erklären, findet auch die Lehrorganisation einen Grund. Das Selbststudium war uns ja schon spanisch, warum es so wenig Wirkung hat. Nicht? Das kam uns schon griechisch vor, heißt das, ne? griechisch ja, äh, so nicht spanisch. Na, die Lehrorganisation, hier sehen Sie den Semesterverlauf von vier Studiengängen mit der Workload. Also die Workload, wie äh, die Workload sich verteilt in vier Studiengänge über ein Semester hinweg. Und Sie sehen, die haben alle, das sind alles Winter, äh, Wintersemester-Studiengänge. Das sieht man an dem kleinen Einbruch in der KW 52. Da ist Weihnachten. Ne? Passt zu unserem Zeitpunkt hier jetzt. Ne? Ja. So. Und dann sehen Sie aber oben die beiden Studiengänge, Prüfungswoche, Schluss, aus. Ja. Nothing, nada. Ja. Keine Betreuung, kein gar nichts. Ne? So. Und unten links sehen Sie den Studiengang, das ist ein geisteswissenschaftlicher Studiengang als war Medienwissenschaft, aber ist vornehmlich geistig aus, Geist, geisteswissenschaftlich ausgerichtet, da werden Hausarbeiten geschrieben. Nach einer Klausur, die eigentlich völlig unbedeutend ist und die auch jeder besteht, werden dann zwei Hausarbeiten äh, verlangt. Und da sehen Sie, da ist die Workload noch in dem Ferienteil hoch. So. Und bei dem anderen, das ist BWL, rechts unten, da ist und zwar der Prüfungstermin. So, und Sie sehen daran, das können Sie jetzt in den Kurven nachgucken, Sie sehen daran, wie das Studienverhalten der Studierenden durch die jeweilige Lehrorganisation determiniert wird. Das ist schlicht eine richtige Determination. Das können Sie an allen Daten sehen. Hier zum Beispiel an den Kurven des Selbststudiums. Die haben alle dieselbe Form. Ja, die haben alle dieselbe Form, die haben alle diesen Bulimie-Klotz da. Ja? Das war völlig blödsinnig, so zu studieren. Das ist weder nachhaltig, noch haben sie irgendwas begriffen. Und höherwertige Lehrziele können sie in drei Tagen nicht erwerben. Dazu muss man Stoff durchdringen. Das dauert. So, Also, das, das ist der Effekt der Lehrorganisation. So, ich habe den eingeführt damit wir damit gleich noch in dem Modell arbeiten können. So. Jetzt haben wir noch mal eine Geschichte, die auch noch wichtig ist, äh, nämlich, was denn wieder der Semesterverlauf ist. Nun ist das, muss ich sagen, ein ganz extremer Fall. Hier, Informatik, da ist das so, Sie haben unten also die Workload aufgesplittet in Präsenz- und Selbststudium. Dann kommt so eine dunkle Wolke, äh, das ist äh, die private Zeit und dann kommt so ein blauer Humpen und das ist der Urlaub. So. Und Jobben ist da oben drauf, das ist nicht viel, das sind 2% ungefähr. Äh, das heißt, hier wird alle, alle Daten, können Sie sagen, an meinen 35 Stichproben, äh, widersprechen den Offiziellen Daten der Regierung zum Jobben äh, stimmt alles nicht. nicht. Also, Aber kann ich Ihnen hinterher noch erklären, wenn Sie wollen. Also es ist es wesentlich niedriger, als das von allen ermittelt wurde. Und hier sehen Sie also, wenn Sie jetzt Urlaub und private Zeit zusammenfassen, dann sehen Sie, dass die Workload noch 15% von der zur Verfügung stehenden Zeit ausmacht. Das heißt, die Studenten haben derart viel Zeit, dass sie eigentlich das Jobben, wie die Hypothese in der wissenschaftlichen Literatur heißt, die das Jobben geht von der Studienzeit ab. Das kann gar nicht angehen. Die Studienzeit ist so gering, das Jobben muss von der Freizeit abgehen. Und das tut es auch, denn die Korrelation mit privater Zeit sind wesentlich höher als die Korrelation mit der Workload, also von Jobben, von Working. Ne? So. Okay. Motivation und Studierverhalten. Wir haben jetzt geguckt, was ist denn nun eigentlich, wir müssen die Studierenden unterscheiden. Also wenn wir, wenn wir welche haben, die fast Bologna erfüllen, 13 Prozent, und welche haben über 50 Prozent, die unter 23 Stunden, aber was unterscheidet die eigentlich? So, das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen nur, dass sie andere Daten haben. Und dazu haben wir uns auf den Weg gemacht, haben eine Motivationsuntersuchung gemacht. Ich habe jetzt hier die Skalen, die hier unten angebildet sind. Das sind Skalen, keine Items. Das ist eine große Untersuchung. Die hat viele Skalen und auch viele Items. Basiert auf klassischen Motivationstheorien von DC and Ryan und Julius Kuhl. So, das ist, äh, ich habe das jetzt auch ein bisschen abgekürzt, damit es übersichtlicher wird. So, was passiert da drin? Da kommt eine Kurve von Studierenden rein, das ist, ist über eine Clusteranalyse, werden die Items ausgewertet und es entstehen fünf Gruppen. So, diese Untersuchung haben wir jetzt mittlerweile an fünf verschiedenen Gruppen gemacht. Erziehungswissenschaft, BWL, Informatik und so weiter. An großen Stichproben. So. Wir haben das Glück gehabt, dass wir hier bei BWL auch gleichzeitig eine Workload-Analyse hatten. Das heißt, dieselben, die in die Motivationsuntersuchung eingegangen sind, haben auch eine Workload-Analyse. Kann ich wieder zwei Dinge miteinander vergleichen. Komme ich gleich drauf. Gut, es gibt eine die haben ja gesagt, also eine Truppe, 16 Prozent, selbstbestimmte Studierende. So, was haben die? Die haben keine Prüfungsangst. Die nehmen das Studium nicht als Bedrohungswahrnehmung wahr. Sie haben eine hohe Ergebniserwartung, eine hohe Kompetenzerwartung, Sie haben eine prima Abschirmung, nennen die Psychologen das, also sie können sich gut konzentrieren beim Lernen. Sie haben keine eine störungsfreie Umgebung, sie gucken nicht zwischendurch Fernsehen oder telefonieren dann dauernd zwischendurch. Sie haben also eine hohe Konzentration, das Gegenteil ist eine hohe Ablenkungsneigung. Aber mal eben Nachrichten gucken, mal eben den Freund anrufen oder die Freundin und so weiter. So, dann haben Sie selbstkongruente Zielvorstellungen, das heißt, Sie wissen, äh, intrinsische Motivation, äh, die beiden Herren lachen immer so, das irritiert mich, muss ich sagen, es irritiert mich, wenn Sie Kritik haben oder irgendwas, melden Sie sich. Ich bin gerne bereit, interaktiv zu lehren hier. Aber sie, über irgendwas grinsen sie an, da manchmal, das irritiert nicht. So, die haben eine hohe Emotionsregulation, das heißt, wenn die also im Statistikbuch gucken, dann fangen sie nicht gleich an zu weinen. Nicht? Oder sagen, oh scheiße, so viel Formel, das ist alles so schwer. So, nicht? Hohe Emotionsregulation, hohe Gewissenhaftigkeit und hohe Anstrengungsbereitschaft. So, das ist die Kurve der... Vermeidenden Lerner oder rezessiven Lernmotivation haben wir die genannt. Das heißt, die fangen an doch mit mehr Angst, äh, geringeren Erwartungen, keine Abschirmung, keine Emotionsregulation und dafür hohes Aufschiebeverhalten. Also mehr Prokrastination als Gewissenhaftigkeit. So. Das ist eine Katastrophe so. Und das kann man jetzt verfolgen. Und dann sieht man, dass zum Beispiel diese beiden Pole, diese Skalen äh, besonders stark diskriminieren. Also die beiden oder drei Dinge, die besonders stark diskriminieren, sind also Ablenkungsneigung versus Abschirmung oder Konzentration und äh, Emotionsregulation. Äh, vorhanden oder nicht vorhanden. So, und dann eben Aufschiebeverhalten. Und dazwischen gibt es dann andere Gruppen. Wir haben das jetzt, wie gesagt, an fünf Studiengängen gemacht, teilweise mit über 500 Studierenden und das, was rausgekommen ist, ist, kommt bei allen dasselbe Profil raus. Also unabhängig vom, vom Studiengang, unabhängig von der, von der sozusagen Einsozialisierung in, den, in das Studium, äh, aber die Prozentsätze sind unterschiedlich. Und was man auch sagen kann, also die Prozentsätze sind auch unterschiedlich äh, nach Semestern. Das heißt also, äh, ob, ob der Anteil an selbstbestimmten oder der Anteil an rezessiven oder ängstlichen Lernern äh, höher oder weniger hoch ist, das reguliert sich auch mit dem Alter. Das heißt, das können wir nicht so sagen mit dem Alter. Also das sind immer die Dinge, wo man sagt, ja, da haben die dann dazugelernt, unsere Studenten. Sie haben sich verändert. Das kann man daraus leider nicht schließen. Es kann auch sein, dass diejenigen, die andere Daten hatten, inzwischen verschwunden sind. Nicht? Wir haben ja hohe Abbrecherquoten inzwischen. Ne? Insofern kann man das nicht daraus schließen. Da müsste man die schon über Semester verfolgen, wenn man das wollte. So, dann habe ich also dann nochmal geguckt, äh, das was wir in dieser Motivationsuntersuchung gefunden haben, also Procrastination, Abschirmung oder Ablenkungsneigung, kann man das irgendwie international festmachen. Das haben wir, Ich habe 300 Studien ausgesucht, die sich mit Prädiktoren oder Determinanten des Studienerfolgs beschäftigen. Und was ist dabei rausgekommen, Man muss ich also ganz kurz auffassen, aber das können Sie auch, wie gesagt, auf meiner Homepage nachlesen. Alles. Das Erste ist, was nicht wirkt, sind alle die Variablen, über die wir lange diskutiert haben, wie Bildungsniveau der Eltern, Sozialstatus der Eltern, Gender, keine Wirkung auf den Studienerfolg. Wie kann man das erklären? Wahrscheinlich liegt die Wirkung vor dem Studium. Nicht? Dass jemand überhaupt studieren will, dass er ein Aspirationsniveau hat, also erstmal nur Bachelor reicht, Nicht? wenn ich aus schwachen Familien komme. So. Später heißt es, nee, jetzt aber doch eine Promotion. Nicht? Und die dritte Generation sagt, jetzt will ich auch Professor werden. Ja? So. Also es braucht Zeit, es braucht Entwicklung, dann kommt man da raus. Also die Ab sogar, Es gibt Indizien dafür, dass sogar die Fachwahl durch diese Variablen bestimmt wird. Das sieht man besonders bei den Medizinern, aber die dominieren das Feld natürlich. Weil da ist es so eindeutig, dass in Medizin der Kind auch wieder Medizin studiert. Ja, das wird demnächst so bei Juristen sein. Ne? Geht in die Richtung. Und bei BWL kann es nur deswegen nicht sein, weil das ein Massenfach geworden ist und die Manager gab es nur wenige vorher. Ne? So. Also da kann man so einiges erklären. Gut. Aber was wir gefunden haben, ist auch Anwesenheit, auf das ich schon hingewiesen hatte über andere Studien, spielt auch in den Studien zu den Determinanten eine große Rolle, die Anwesenheit im Unterricht und dann eben Konzentration und Ablenkung, Verantwortung und Procrastination, genau die Variablen, die wir in unserer Untersuchung auch gefunden hatten und etwas, was wir nicht untersucht haben, was aber in breitem Maße international inzwischen eine Rolle spielt, die sogenannten Big Five oder Fünf-Faktoren-Dimension, aus der Psychologie Eine anerkannte, große, ein anerkanntes großes Psychoinventar, äh, in dem äh, Folgendes geprüft wird, Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit. Und da hätte man natürlich so als naiver Mensch erstmal gesagt, ach, Offenheit für Erfahrung, ja, das braucht man doch für die Wissenschaft, das ist doch ganz wichtig, Neugier und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Das Einzige, was bei Studenten wirklich eine Rolle spielt, ist Gewissenhaftigkeit. Ja? Alles andere tritt relativ schwach auf oder gelegentlich mal in einigen Studien, aber im breiten Maße nicht. So. Und was ist nun Gewissenhaftigkeit eigentlich? Ich meine, uns sagt dieses Be dieser Begriff, was? wir sind sozialisiert, wir haben den mitgekriegt. So. Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin. Also hier spielen auch die, die ganzen Ideen mit Self-Efficacy, Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, also eine Rolle. Nicht? Wie traue ich mir was? Ja? Und gleichzeitig halte ich Ordnung und will ich mich auch qualifizieren, will ich was zu lernen? Das spielt eine Rolle. So und das sind hier ein paar Zitate, will ich jetzt nicht alle vorlesen, aber sehr gute Untersuchung aus Hohenheim von Frau Treppmann und einer großen Gruppe von Leuten, die das untersucht haben. Also ganz eindeutig Gewissenhaftigkeit ist aus diesem Big Five Inventar einer der wichtigsten Faktoren für den Studienerfolg. So. Und warum ist das so? Nun will ich mal meine Ergebnisse dazu fügen. Also, da ist so. Andere Faktoren, dazu hatte ich was gesagt, also wie Sozialstatus der Eltern und Bildungsniveau der Eltern und so weiter. Die bestimmen den Weg zum Studium. Da tun sie bestimmt ihre Wirkung. Sobald ich im Studium bin, spielen aber die Motivation, also Aufschiebeverhalten, Procrastination, Ablenkungsneigung, Ausdauer, Anstrengungsbereiche eine Rolle. Und conscientiousness, das fasst es irgendwie fast zusammen. So, daraus ergibt sich folgende Idee, es ist nicht Intelligenz, was über den Studienerfolg entscheidet. Und das zeigen eine ganze Menge Mathematikuntersuchungen und sonst was, international mittlerweile, Intelligenz spielt da gar keine Rolle mehr in dem Ding. Und wenn, wenn einige Leute Fehler machen und sagen, ja, aber es gibt doch eine ganz gute Korrelation, zwischen Abitur und Studienerfolg. Ja, die gibt es, in der Tat. ist noch einer der besten Prädiktoren, Abitur. Aber was ist denn Abitur? Abitur ist nicht Intelligenz. Abitur ist Studienverhalten, Lernverhalten. So wie ich gelernt habe in der Schule, so lerne ich auch weiter im Studium. Und deswegen ist auch Studierverhalten, oder die Amerikaner sagen, Study Habits, die wichtigste Variable in dem ganzen Geschäft. Aber Studierverhalten bestimmt die Workload. Und die Workload wird aber auch bestimmt, wie wir gesehen haben, von der Lehrorganisation. Deswegen habe ich da noch so ein Moderatorvariable eingeführt. Nicht? Also bei einem idealen Studiengang ist das Studierverhalten allein verantwortlich für den Studienerfolg. Aber wir haben keinen idealen Studiergang, sondern wir haben lauter verschiedene und da wirkt dann die Lehrorganisation moderierend. So, sie ermöglicht mehr oder weniger Workload, sie erzwingt mehr oder weniger Leistung ne, und lässt die Fair-Studiengänge gar nichts. So. Und dann habe ich das Ganze geteilt und das gibt es in der ganzen Welt in der Literatur nicht und auch datenmäßig nicht in Selbststudium und Präsenz. Weil wir haben zum ersten Mal auf so breiter Basis Workload-Analysen mit dem Splitting von Selbststudium und Präsenz. Und die wirken auf den Studienerfolg, wie wir gesehen haben, unterschiedlich. Nicht? So, Nun kann es sein, dass wenn ich ein Studium einführe, in dem das Selbststudium als Projektstudium läuft, als problemorientiertes Studium als was weiß ich, in anderer Form forschendes Lernen oder so, könnte sein, ich glaube es aber nicht, dass dann das Selbststudium doch eine bessere Rolle einnimmt als die Präsenz. Könnte sein. Also weil ich das sehe, dass das die schlechte Rolle des Selbststudiums abhängig ist davon, dass wir uns eigentlich um das Selbststudium nicht kümmern. So. Und dass es deswegen schleift und dass es von Procrastination bestimmt ist. Würde das nicht der Fall sein, würde das besser getaktet sein. Oder was wir gemacht haben, wir haben einfach die Module zeitlich alleine gelernt, gelehrt. Jedes Modul für sich vier, fünf Wochen lang. Nur dieses Modul. Die anderen Veranstaltungen, danach verteilt in der Woche mit höheren Anteilen und dann Selbststudium integriert und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Studierenden zehn Stunden mehr lernen pro Woche und dass sie Noten teilweise um anderthalb Noten besser geworden sind und die Abbruchquoten ein Sechstel der vorherigen Abbruchquoten waren. Also das kann man. Wir haben noch wenig Versuche auf diesem Sektor. Das soll jetzt weiter fortgeführt werden. Es gibt viele Interessenten, die das machen wollen. Also von daher kann es sein, dass wir dann noch mehr Daten kriegen. Aber das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, da sind Verbesserungsmöglichkeiten drin. So, und nun frage ich, aber bisher, das war wieder nur ein Indiz für Präsenz. Und deswegen frage ich jetzt nochmal am Ende, Worin besteht denn nun wirklich der Effekt? Und da bin ich allerdings, wenn ich bisher die ganze Zeit auf Daten zurückgreifen kann, bin ich jetzt angewiesen auf Vermutung, Hypothesen. Die sind nicht ganz ungewöhnlich, weil es dazu relativ viel Forschung gibt. Komischerweise aus den 50er, 60er Jahren. Teilweise bis in die 80er Jahre. Meistens allerdings an Schulen, an Schülern. Und für die Hochschule hat es damals keine Mittel, keine Gelder, keine Forscher gegeben, hat keinen interessiert. Und das ist jetzt erst in Gange. So, und jetzt vor allen Dingen kommt es dadurch in Gange, äh, dass diese Vorlesungsaufzeichnungen gemacht werden. Da hat man endlich Material, das man studieren kann. Bloß wir müssen da auch nochmal Regeln an die Vorlesungsaufzeichnungen geben, dass das äh, auch für die Forschung besser zur Verfügung gestellt wird. Ähm, was sind die Effekte? Also das eine sind klassische. Das sehen Sie unten an der Literatur auch, das sind die großen Klassiker, die sich damit befasst haben. Also der, was wirkt im Studium? In der Präsenz, das ist die Sozialisation, das ist der Kontakt untereinander, das ist äh, die Peergroup, das ist die Tatsache, dass man Freunde gewinnen oder auch Freundinnen gewinnen kann, äh, seine Ehefrau findet, sonst was, einen sozialen Vergleich hat, ne, guckt, oh ja, ja, da sind ein paar, die sind, uh, au, ja. Hm. Den Campuskultur erfahren, man erwirbt soziale Rituale, nicht? Man, man macht eine moralische Entwicklung auch durch, Manch, hoffentlich wird das Urteil in Sachen Moral etwas differenzierter, so kann man nicht wissen, und auch die politischen Urteile werden vielleicht etwas differenzierter. So, ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, dummerweise haben wir vorhin hier probiert, äh, Tone rauszukriegen, äh, der ist so schwach, äh, also die sind auch schwach aufgenommen. Das ist auch so ein Problem mit diesen Dingern. Nicht? Das ist eine Vorlesungsaufzeichnung. So. Und was macht dieser Mensch da? Das will ich Ihnen mal gleich vorführen. Sie hören überhaupt nichts, ne? Also, der Kollege, äh, der Kollege Hasebrink äh, hat eine Systematik aufgestellt, zwei Säulen mit Begriffen. Ihm geht es äh, darum, was in den einzelnen Kommunikationssituationen stattfindet, äh, bei der Medienrezeption. So. Und das Ganze ist prüfungsrelevant. So, und was macht er? Er geht vom Pult weg, er demonstriert nochmal, genau, das wo welche Kategorien liegen und dann sagt er, es spielen zufällig genau die Dinge eine Rolle äh, bei der Kommunikationssituation, wie er jetzt erwähnt, dass es nämlich äh, welche in der Kommunikationssituation gibt, die gerade mit was anderem beschäftigt sind, die äh, vielleicht mit dem iPhone oder äh, einem Börsenspiel oder sonst wie. Und es gibt auch sozusagen welche, die äh, solange die Anwesenheitspflicht noch gilt, kommen aber nicht zuhören. Und so weiter. Also er bezieht das, ich kann das so in der Formulierung nicht wiedergeben, er bezieht es auf die Kommunikationssituation, die Leute mit Medien zu Hause haben. Nicht die Rezeptionssituation, welche Kriterien eine Rolle spielen, und dann spielen eben auch die Rolle, und da zielt er auf die Studenten in der eigenen Veranstaltung. So, äh, er macht dabei so ein paar Gesten. So, und das nennt sich das Ganze, was er da macht, ist nonverbale Kommunikation, zwar sehr, sehr sparsam. Er ist eben auch ein bisschen zurückhaltender Mensch eigentlich. Also sehr sparsam und trotzdem bewirkt es was. Und was bewirkt es? Also selbst die Studierenden, die hinten sind und ganz andere Dinge machen wie E-Mail oder sonst wie, werden schon durch den Gang kurz auf, gucken, kurz auf die rechte Spalte, die prüfungsrelevante. Und werden sich das vielleicht merken, dass in dieser Spalte irgendeine Information ist, die sie brauchen, selbst wenn sie die da nicht zur Kenntnis nehmen. Das heißt, ich rechne damit, dass selbst Studierende, die anwesend sind, aber abgelenkt sind, mehr von der Präsenz haben als Studenten, die gar nicht da sind. Ich denke, die haben sogar noch einen Vorteil. Der ist vielleicht nicht groß. Aber es ist besser als bei denen, die nicht da sind. So, jetzt zeige ich Ihnen ein zweites Beispiel. Also, ich denke mal, dass die äh, nonverbale Konsequenz das Aktion von Watzlawick äh, ganz gut illustriert. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt hat wird gesagt. Was meint er damit? Es ist zu erkennen, dass sowohl die äh, Aufmerksamkeitsrichtung auf bestimmte Dinge, von dem durch bestimmte Schritte, entweder Gesten oder Bewegung, angeleitet werden oder initiiert werden. So. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass sowohl die Aktivierung psychischer Systeme als auch die der Informationsaustausch zwischen ihnen von Stimmung und Gefühlen, wissenschaftlich ausgedrückt von Effekten, abhängig ist. Die nonverbale Kommunikation ist der heimliche Effekt der Präsenz. Er weckt die Aufmerksamkeit, steigert die Erinnerung im Kurzgedächtnis und vermittelt die Relevanz von Informationen für Prüfung. So, Von daher ist das ein Beispiel. Und kommen wir zum zweiten Beispiel. Den kennen Sie wahrscheinlich, oder viele von Ihnen kennen den. Ja? Hat meinen Vornamen geklaut, Rolf von Dick. So. Und ich spiele das mal ab und hier ist gar kein Ton. Da war der Film so schwach, dass ich das mit dem Ton auch gar nicht leute. Aber es ist auch streckenweise gar kein sowieso kein Ton. Und ich spiele das jetzt mal auch völlig ohne Ton ab. Weil hier kommt es mir auf etwas ganz anderes an. Achten Sie mal auf diese Person. Können Sie das alle sehen? Ja. Tja, was war das? Aha. Also was man sieht ist, er hat eine Frage gestellt. Es kommt erstmal gar nichts. Er hat eine unendliche Geduld und hält das aus. Das können nicht alle, machen nicht alle, Anfänger gar nicht. Zählt er aus. In einer Geduldsmine mit einer. Ruhe, mit einmal. Oh. Ja. Was macht er zusätzlich? Hm? Hm? Ermunternde, aktivierende Mimik. Sehr starke Mimik. Sehr stark. Ja. Irgendwann kommt eine Nachfrage. Sagt Nach er, nee, also, das war es wohl nicht oder so. Oder sagt, ja, Anfang, ja, hm, ja irgendwas so. Er muntert aber er muntert dabei, er wehrt nicht ab. Also. So, und dann kommt jemand und dann ist es auch da und dann bringt er auch was und dann sagt er, bestätigt er richtig. so Und dann immer im Kreis rum, immer. Also er nimmt nie einen Einzelnen in den Blick, er nimmt alle in den Blick. So, also sehr gutes Kommunikationsverhalten in kleiner Kleiner Gruppe, muss man sagen. So. Was ist das? Das ist etwas, was wir als Unmittelbarkeit der Kommunikation bezeichnen. Im ersten Fall habe ich mich auf die nonverbale Kommunikation gestürzt. Die hat also paralinguistische und extralinguistische Sinn. Was ist das? Paralinguistische heißt. <lacht> Emotionen, Angst, Wut, Ärger, Fröhlichkeit, Trauer, Überraschung. Also Emotionen, die mitgeteilt werden. Oder Stimmcharakteristik. Nicht? Also wie Sie immer merken, dass ich gerade noch eine Brotschitis überstanden habe, das kommt immer noch aus meiner Stimme heraus. Modalität. Man kann eine Idee im Flüsterton verbreiten, dann wird sie besonders spannend. Nicht? Das ist also, dass paralinguistische und extralinguistische sind, äh, wie man auftritt. Ne, wie sieht man aus, wie tritt man auf? Ist ein schlumpf, äh, ne, gerade aus dem Regen gekommen sozusagen, oder aus der Kneipe oder das also. so. Okay. Das sind die, die sichern Aufmerksamkeit, machen Feedback, vermitteln Bedeutung. Lexical Retrieval wird erleichtert, also die Wiederholungsrate, das, das Behalten. So. Die Unmittelbarkeit der Kommunikation, dann machen die Forschung. Zweites. Äh, erinnern Sie sich an Teleteaching? Wer, wer erinnert sich an Teleteaching? Wer weiß noch, was das war? Ralf sicherlich, ne? Detlef, ja? Ja. Das gab es in den 90er Jahren. Ja? Da gab es noch keine, kein Internet, das so besonders toll war und irgendwas vermitteln konnte. Äh, da, wurde, da wurden bei der Telekom dedizierte Leitungen für eine bestimmte Zeit gemietet, weil an einzelnen Hochschulen die Professoren ausgefallen waren. So. Ja, und dann, dann hat einer in Darmstadt eine Vorlesung gehalten, in Heidelberg fehlte der Professor für dieses Fach und dann wurde die dahin übertragen. Wie hat das denn funktioniert? Das hat aber in der Regel so funktioniert, dass an dem Ort, wo der vorgelesen hat und aufgezeichnet wurde, um das zu übertragen, waren die Studenten da. An dem anderen Ort wurden es mit jeder Vorlesung weniger. <lacht> aber rapide. Warum? Man kann das erklären vielleicht dadurch, dass man sagt, das eine, der Mensch, ist ein warmes Medium. Der Bildschirm ist ein kaltes Medium. So, wenn ich nur dem Bildschirm ausgesetzt bin, selbst wenn ich über Tastatur Rückfragen stellen kann, ist das nicht so attraktiv, als wenn ich den Menschen vor mir habe. Es hat eine solche neuere Studie gegeben, mit einem ähnlich experimentellen Design. 327 Studierende wurden online randommäßig zugeteilt, dem Modus, also entweder Mensch oder Bildschirm, und Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer waren bei dem kalten Medium deutlich geringer als bei dem warmen Medium. So, damals, in den 90er Jahren, hat man das noch nicht untersucht, aber jetzt fängt man an, auch solche Dinge zu untersuchen. Teilnehmer der Live-Vorlesung erzielten zudem bessere Noten. Auch das ist wichtig. So, den Effekt erkläre ich mit diesem Konzept Unmittelbarkeit. Wir sind in der menschlichen Umgebung unmittelbarer an der Kommunikation beteiligt. Sherry Turkle, die ich am Anfang zitiert hatte, Psychologin am MIT und war ein paar Jahre mit Simo Papert, der leider gerade verstorben ist, dieses Jahr verheiratet. Äh, Sherry Turkel betrachtet die F2F-Kommunikation vor allem das aufmerksame Zuhören als Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie. Neuere Studien unterstützen ihr Argument, und zeigen, dass der Anteil an Narzissmus in der heutigen Jugend steigt, während der Grad an Empathie sinkt. Und das ist eine, oder das ist die zentrale Message, die ich Ihnen sozusagen mitgeben kann. Das ist das größte Problem, dem wir uns gegenübersehen. sehen. Und ich sehe das an unserer Jugend, an meinem eigenen Enkel. Der kommt nicht mehr zu seinem Opa zu Besuch. Der kommt zum Opa, damit er sich mit seinem iPhone beschäftigen kann. Ja? Okay, danke schön. Darum, Was in den einzelnen Kommunikationssituationen stattfindet, äh, bei der Medienrezeption.